Ich bin Laura Sackett, ich bin 21. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr als Kauffrau bei der Schindleraufzeug St. Gallen. Ich bin Benedikt Jans, ich bin 18 ich mache die Lehre als Kaufmann beim Schindler in Ebicken. Hier sehen Sie mich gerade, wenn ich verschiedene Videos einstelle im System innen. Anschließend gehe ich die kontrollieren am Lift selber. Zum einen im Monitor, der im Lift innen ist. zu schauen, ob die Dimensionen und Auflösung stimmen. Zum anderen auch auf dem Beamer, der unten auf die Türe projiziert, ob es dort auch aufgeht mit den Dimensionen und der Auflösung. Zu meinen Tätigkeiten gehören Auftragsbestätigungen Verschände und Kundenbestellungen abzuwickeln. Ich arbeite bei Schindler, weil es eine Grossfirma ist und man viele Möglichkeiten hat in der Lehre und auch nach der Lehre. Von der Schindler kann man sehr viel Unterstützung erwarten. Schindler merkt auch, wenn du ein Lehrling bist, der will und der mehr machen will. Sie unterstützen dich. Wir haben ein Talentförderungsprogramm und man merkt einfach, wo deine Stärken liegen und dich in dem extrem fördern. Ich habe mich für die Lehre des Schindler entschieden, dass sie das KV Plus anbietet, wo man auch Auslanderfahrung sammeln kann. Im Sommer ruhe ich Rudern und im Winter mache ich Langlauf und das mache ich als Ausgleich zum Büroalltag. Singen ist eigentlich das, was mir auch jeder Lebenslage bis jetzt, geholfen hat. Also ich habe jetzt auch die Möglichkeit bekommen, um ein halbes Jahr bei der Schindler in England arbeiten zu gehen, um meine Sprachkenntnisse aufzubessern. Ich freue mich mega auf da, weil das schon immer mein Wunsch war, im Ausland zu arbeiten zu Wenn dir der Einblick gefallen hat, dann bewirb dich noch heute bei Schindler auf das KV.